Bitte, Stefanie, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr seht schon, ich habe mir keine Zettel mitgenommen. Es wird wahrscheinlich keine sieben Minuten dauern. Ähm, ich möchte mich nur sehr kurz vorstellen, weil ich tatsächlich heute noch äh, nach Hause muss, weil ich eine ganz wichtige Aufgabe habe. Ich muss nämlich noch eine vegane Geburtstagstorte für meine Tochter backen, die seit sie freitags immer demonstrieren geht, muss ich ihr jetzt eine vegane Geburtstagstorte backen. Ähm, Also ich glaube, da passiert wirklich was. Die Kids meinen es wirklich ernst und wir sollten an ihrer Seite stehen. Ich bin die Sprecherin des Kreisverbands Leipzig. Meine Themenfelder habe ich in meiner schriftlichen Bewerbung ähm, euch dargelegt. Und äh, im Anbetracht der Zeit möchte ich euch einfach äh, jetzt in Ruhe lassen und ähm, <lacht> hoffe, dass ihr noch... Ähm, die Liste gut und quotiert vollmacht, weil das ist dann tatsächlich der Grund, warum wir Frauen uns hier noch nochmal hinstellen, weil es uns wirklich wichtig ist, dass wir mit einer quotierten, bis zum Ende quotierten Liste in den Landtagswahlkampf gehen.